Ich glaube, in meinem Stamm, das nenne ich immer so, der Außen- und Sicherheitspolitiker, ähm, hat man schon lange mit Befürchtung auf Wladimir Putin und seine Regionalambitionen geschaut. Und im vergangenen Herbst verdichtete sich diese Befürchtung immer mehr, weil die rhetorischen Drohgebärden immer deutlicher wurden. Ähm, man hatte das Gefühl, da beschleunigte sich etwas und ich war Ende des Jahres, Ende November, Anfang Dezember hier in Deutschland und habe mit Leuten geredet, die bessere Informationen hatten als ich und bin danach sehr besorgt zurückgekommen. Und als der Kreml dann kurz vor Weihnachten zwei sogenannte Verträge nach Washington und nach Brüssel geschickt hat, in denen stand, was der Westen alles machen soll. Also nicht nur die Ukraine, sondern der Westen alles machen soll, um russischen Ansprüchen zu genügen. Da hatten glaube ich nicht nur ich das Gefühl, dass hier sich was sehr ungutes zusammenbraute. Und ich habe eigentlich das Gefühl, dass ich seitdem in so einem in so einer Erwartung also schlimmstmögliche Entwicklung lebe und das was sich jetzt materialisiert, ist die Verwirklichung dieser Befürchtungen. Man kann nie genug seriöse Informationen haben. Über, über das, was in so, einer, in so einem komplizierten Konflikt passiert, worum es geht und was zu tun ist, um den Konflikt zu beenden und, und das Land wieder aufzubauen. Das haben wir lange nicht machen müssen. Sie haben vorhin den Jugoslawienkrieg erwähnt. Das war das letzte Mal, dass es wirklich einen großen Krieg am Rande Europas gegeben hat. Aber da waren die Russen nicht involviert, sondern am Ende waren sie sogar konstruktiv beteiligt, weil sie dem Diktator, dem serbischen Diktator Milosevic, ähm, klar klargemacht haben, dass es Zeit sei, aufzugeben. Und dies ist das erste Mal, dass der, dass der Westen sich tatsächlich konfrontiert sieht mit einem Kreml, der, der selbst der Kriegstreiber ist. Das ist eine neue Qualität. Und das ähm, bringt uns alle äh, nicht nur an unsere wissenschaftlichen, sondern auch an unsere persönlichen Grenzen. Einfach, weil die Risiken so hoch sind, wie wir sie seit 1945 nicht gesehen haben. Auch weil wir eine Flüchtlingsbewegung sehen, wie wir sie seit den späten 40er Jahren und den Vertriebenen nicht gesehen haben. Und weil einfach das, das Ausmaß an Vernichtung und menschlicher Not, das sich da kurz vor unseren Grenzen abspielt, einfach also in einer Generation so in, in, in der Nähe Europas nicht zu sehen gewesen ist. Also in, in den Jugoslawienkriegen haben mehrere hunderttausend, also ich glaube eine halbe Million Flüchtlinge Jugoslawien verlassen, vorübergehend. Hier, wir reden hier von zehn Millionen und es, das sind ein Viertel der Bevölkerung der Ukraine und es werden noch mehr werden. Und hier sind ganze Städte in der Ukraine in Schutt und Asche gelegt worden. Gelegt worden. In Mariupol steht kein Stein auf dem anderen. Das war eine schöne, lebhafte Hafenstadt vorher. Also ich bin keine Russland-Expertin, aber ich habe ein paar sehr, sehr gute Russland-Experten als Kollegen bei Brookings, da unter anderem die großartige Fiona Hill. Und wenn ich meinen Kollegen, und Kolleginnen so zuhöre, muss man den Eindruck haben, dass Putin tatsächlich inzwischen ein sehr einsamer Mann ist, der sehr misstrauisch ist, um nicht zu sagen paranoid, der aber völlig übersteigerte Vorstellungen hat von seiner eigenen Bedeutung und auch von der imperialen Zukunft Russlands, die er sozusagen wiederherstellen will in seiner Vorstellung. Er hat ja auch einen historischen Aufsatz geschrieben über die Bedeutung der Ukraine als russischem Kernland letzten Sommer. Da konnte man auch schon anfangen, sich wirklich Sorgen zu machen. Das haben auch viele Experten getan, als man das las. Und ähm, auch diese Szene vor ein paar Wochen, wo er in äh, einer großen Säulenhalle des Kreml seine obersten ähm, Kabinettsmitglieder, die Chefs der Geheimdienste vor einem äh, millionenfachen Fernsehpublikum zusammengestaucht und gedemütigt hat, ähm, wirkte, ehrlich gesagt, wie so eine Art von also eine Halbtragödie, Halbsatire. Und ich glaube, er hat sich in der Tat erheblich geschätzt, sowohl was die Widerstandskraft und die Kampfbereitschaft der Ukrainer anbetrifft. Als auch was die Widerstandsbereitschaft des Westens betrifft. Bei letzterem muss man sagen, also manchmal habe ich das Gefühl, wir haben uns selber etwas überrascht. Allerdings ist, glaube ich, inzwischen die öffentliche Empörung so groß bei diesem Zermürbungs- und Vernichtungskrieg. Es ist wirklich nicht, es ist wirklich nicht leicht. Also, ich muss sagen, dass ich insbesondere, also seit ich das Gefühl habe, dass da ein Krieg kommen könnte. Und das war bei mir eben ab November, Dezember. Ähm, erstens wirklich Angst hatte vor dem, was da kommt, und zweitens, also je mehr da dann tatsächlich passierte, manchmal auch einfach ähm, in Wuttränen ausgebrochen bin, ja, schon auch angesichts der Bilder, die aus der Ukraine kommen. es also kann einen nicht kalt lassen, es darf einen auch nicht kalt lassen, und ähm, ich muss sagen, da ich auch als Journalistin in, in Konfliktzonen unterwegs gewesen bin, äh, triggert mich sowas auch, ja, aber, ähm, es ist, glaube ich, der Job von Leuten in meinem, in meinem Beruf, also sowohl von Journalisten, aber auch von Analysten, ähm, einerseits einen kühlen, analytischen Kopf zu bewahren, aber gleichzeitig auch zuzugeben, dass wir Gefühle haben. Ja, Trauer, Zorn, Empörung, das gehört dazu. Ähm, und äh, ich glaube, es ist auch notwendig, das mal zu sagen, wenn es angemessen ist. Also ich habe das Gefühl, dass ich jeden Tag einen Großteil meiner wachen Stunden damit verbringe, darüber nachzudenken oder mit anderen Leuten zu reden, wie man aus dieser Situation herauskommt. Man muss leider ganz nüchtern sagen, ähm, es gibt wenige gute Optionen. Und zwar auch weil ich glaube, dass Putin durch uns kaum zu stoppen ist. diese, diese historisch harten Sanktionen, die wir jetzt erlassen haben gemeinsam ähm, dienen ja nicht dazu, ihn umzustimmen. Man musste den Eindruck haben, es gibt nichts, was ihn umstimmen kann. Der ist so fest auf seiner Bahn und ich glaube, das ist eine Bahn, die ähm, stetig bergab geht und möglicherweise irgendwann mal in der Lawine zuteil geht. Da ist so viel Beschleunigung dahinter, ich glaube nicht, dass er zu stoppen ist. Außer, dazu komme ich gleich. Was wir aber machen können mit diesen Sanktionen, ist die Handlungsoptionen des Kremls empfindlich einschränken das tun sie auch. Diese, das Einfrieren der Zentralbankreserven einer Großmacht, das hat der Westen noch nie gemacht. Und das reduziert die Möglichkeiten äh, der Russen sehr, sehr empfindlich. Das ist für die russische Wirtschaft schlecht, ähm, auch leider für die russische Zivilgesellschaft. Aber vor allen Dingen der Kreml kann sich damit nicht mehr wirklich sehr weit bewegen. Letztlich kommt es darauf an, mit diesen... Handlungen und auch mit der Entschlossenheit, die wir zeigen, den, der Gruppe um ihn herum, seinem Kabinett, den, den Machtmenschen, den Chefs der Dienste klarzumachen, dass dieser Mann nicht gut ist für Russland. Dass dieser Mann im Begriff ist, Russlands Ansehen in der Welt zu zerstören, dass Russland zum Paria geworden ist auf der Weltbühne. Und das ist eine Überlegung, die für diese Leute nicht unbedeutend sind. Das sind Ideologen und Patrioten. Und die Frage ist, wie lange sie dann noch sich hinter ihnen stellen. Ähm, der Ukraine können wir leider nur helfen, indem wir ihr helfen. Also indem wir Waffen liefern, indem wir Flüchtlinge aufnehmen und indem wir jetzt schon darüber nachdenken, wie wir der Ukraine helfen können beim Wiederaufbau. Und Wobei man allerdings auch sagen muss, beim Wiederaufbau wird Russland finanziell belangt werden. Da wird es mit Sicherheit Verhandlungen oder sogar internationale Gerichtsverfahren über Reparationen geben. Das ist eindeutig ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg hier und ähm, da bleibt das Thema der Reparationen nicht aus. Es ist schon wirklich empörend und ich glaube für uns alle ähm, bestürzend, dass hier am, am Rande Europas eine, eine, Funktion, eine funktionierende Demokratie auf diese Weise vernichtet werden soll. Und man muss ja auch sagen, dadurch werden auch andere Länder in der Nachbarschaft gefährdet. Moldawien, Georgien, der Westbalkan und letztlich auch die NATO-Ostflanke. Das Sicherheitsrisiko für uns alle steigt damit und das ist sehr wohl von Bedeutung für die zukünftige Sicherheitsaufstellung der NATO. Und letztlich ist es noch, von Bedeutung, wenn ich das noch anschließen darf, auch für unser Verhältnis zu China, dass sich mit Sicherheit diese Ereignisse sehr genau anschaut. Ähm, die Russen haben China um Unterstützung gebeten. Die Führung in Peking ähm, ist in ihren Signalen nicht völlig eindeutig. Aber ähm, es wird noch eine entscheidende Frage werden, ob die Chinesen sich offen und mit Unterstützung auf die Seite Russlands schla schlagen. Und dann gibt es noch eine Frage, die auch möglicherweise noch den Verlauf dieses Konfliktes entscheidend verändern kann. Und das ist, falls die Russen, so wie Putin das angedroht hat, Massenvernichtungswaffen einsetzen.